Okay, vogliamo cominciare? Parliamo in tedesco o in italiano? italiano. così. Italiano, italiano volentieri. Eh, dopo giro io, giro io. seconda di chi parla, poi giro io. Non vi preoccupate. Um, volete parlare in italiano o in tedesco? In italiano. In italiano? Perché? Madrelingua. Für mich sind Deutsch, also ich kann Deutsch und Russisch gleich gut, auch Englisch und halt zu Hause spreche ich mit meiner Mutter meistens Russisch und Vater auch, aber mit meinem Vater können wir auch Deutsch sprechen, also kein Problem und ja, also beide Sprachen sind für mich normal. Então, eu, sou, eu sou Rufus, eu sou alemão e eu nasci in na Alemanha e mesmo assim eu falo português, como você pode ver agora e, é, sim, por causa da, da escola, por causa Für manche Menschen ist das so, dass eine Sprache schwieriger ist eine Sprache. Ähm, leichter, also es gibt keine ähm, leichte, le leichtere Sch Sprache oder schwierige. Mhm. Ja und also, also ich finde, dass Griechisch ein bisschen schwieriger ist als Deutsch und ich kann beides sehr gut. ja gut. Überlegt mal, ich habe ja hier vorne was mitgebracht und überlegt mal, wer wohl Geburtstag heute hat. Nee, Robi hat nicht Geburtstag, kann ich kann euch schon mal verraten. Aber, wer hat vielleicht Geburtstag? Hm. Nein, hier. Ach, wer hat bei uns Geburtstag? Marielle. In 1986, a group of parents from bilingual and foreign language families in West Berlin drew up a concept for state schools in which the students would be taught in two languages. They proposed it to the city government, but the city didn't act on it. Then the wall came down, and a reunited Berlin became the capital of Germany. In the euphoria of the new era, the city of Berlin remembered that idea and called up the group of parents. In 1992, the first six state schools opened bilingual branches, two each for German-English, German-French and German-Russian, the languages of the Allies that had occupied Berlin. The SESB, Staatliche Europaschule Berlin, was born. Then other bilingual families got interested, and the SESB has been growing ever since. Now Berlin has 35 state schools with bilingual branches in nine different languages. Um, ich war in der Zweisprachigen Klasse. Also hatten wir die Hälfte der Fächer auf Russisch und die andere Hälfte auf Deutsch und auch Russisch als um, Fach. Was gibt's für Fächer auf Krieg? Also um, Sach früher, jetzt ist es halt Navi bei uns, mhm. Gewi, ähm, Muttersprache für mich mhm. ähm, und ähm, Musik ist halt so mittel und bei ihr ist es halt Partnersprache, ist bei ihr Griechisch und wir sind in der gleichen Klasse. Ja, weil manche können Griechisch aus der ersten Klasse besser und manche Deutsch und danach ist es Muttersprache sind die, die Muttersprache Deutsch sind die, die besser Deutsch und Muttersprache Griechisch besser Griechisch kann. Und bei mir war es halt so, dass ich besser Deutsch konnte und also fast gar nicht Griechisch. Und das habe ich dann mit der Zeit gelernt und das fällt mir ziemlich leicht jetzt. Die Alphabetisierung erfolgt bei den Kleinen in der Regel in der Muttersprache. Das heißt, dort erlernen sie das Lesen und das Schreiben, während sie in der Partnersprache erstmal hauptsächlich mündlich Wortschatz erweiterung pflegen und auf die sachfächer auf den fachwortschatz in den sachfächern vorbereitet werden <fieller> und der spracherwerb in der sogenannten partnersprache das heißt die zweitsprache erfolgt dann ab klassenstufe 2 ich bin Klassenerzieherin äh, und ich unterstütze die in der Matheunterricht und Sachkundeunterricht die Kinder, die nicht so gut. Äh, Deutsch sprechen und allgemein unterstütze ich die Klasse und wir verbringen viel Zeit auch in der Freizeitbereich. Dann habe ich die Möglichkeit mit den Kindern auf Griechisch zu sprechen und es geht nicht nur um die Sprache, aber auch um die Kleinigkeit und die Kultur allgemein die, Kultur, die griechische Kultur beizubringen. Die staatlichen Europaschulen sind insgesamt als sogenannte gebundene Ganztagsschulen organisiert. Das heißt, das Lernen verläuft über den ganzen Tag. Nicht nur im Unterricht lernen wir Sprachen, sondern auch in Alltagssituationen, beim Essen, in der Freizeit. Das sind alles Gelegenheiten zum Sprachenlernen. Unsere Erzieherinnen und Erzieher sind, wie die Lehrkräfte auch, in der Regel Muttersprachler Deutsch und oder Muttersprachler Griechisch und sind insofern auch für alle Ansprechpartner. Wir haben das Prinzip One-Person-One-Language. Das heißt, die Kinder müssen einfach lernen, sich daran zu orientieren, wie spreche ich Menschen an. Hallo, wir sind die Klasse 5D und wir sind dabei, äh, den Klassenrat zu eröffnen. Das ist die Frau orton unsere Erzieherin, Frau Lo, äh, unsere äh, stellvertretende Klassenlehrerin. Die unterrichtet Deutsch und, äh, nee, und Englisch, genau. Und wir arbeiten hauptsächlich äh, im Klassenrat auf Deutsch, damit auch die anderen Lehrer was verstehen. Und weil manche Kinder nicht so gut Deutsch können, übersetzen wir viel auch auf Griechisch. Aber die Hauptsprache ist Deutsch. Genau, und das sind die Kinder unserer Klassen. Zweisprachig. Ja, und dann legen wir Hello. los. Ja. Ich heute in den Klassenrat. Ah. Äh, äh, das heißt, auf gibt Ausdruck, wenn du dich äh, so verschmutzt hast, dass man sagt, du, dass du bist schlecht, das schmutzig. schmutzig, aber man sagt, das heißt Schlecht, schlimm. Ne? Und das ist aber, um damit auszudrücken, dass du schmutzig bist und die andere will dich äh, sauber machen. Es ist nicht böse gemeint, Jano. Katharina? Ja, ich habe gesagt, ich, hab gesagt, ich, hab gewornt, als, als ich habe gehört, dass es Und ist, weil äh, ich wollte noch sagen, dass ich, äh, ich war auch vor als Kosti das für Janu gesagt hat, aber er meinte es nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er schmutzig hinten war. Und ich habe auch gesehen, äh, dass er dass er nicht so belandet hat, weil er schlecht ist, sondern weil er schmutzig hinten ja. war. Ja, möchtest du möchtest du es übersetzen auch? Ich Gerónimo Prostá, o ich habe. Good morning, everybody. Hello, everyone. Also in der Grammatik, im Sprechen, fühle ich mich im Deutschen sicherer. Aber in Russisch, da bin ich irgendwie schriftlich ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht, warum. Und deshalb glaube ich, dass ich irgendwie in der Mitte von beiden bin. Und du? Du machst so? Ja, also ich finde, also Sprechen fällt mir ja, beides nicht so schwer. Und äh, beim Schreiben äh, bei, habe ich in beiden Probleme mit der Grammatik. Also, ich liege also genau in der Mitte. Wenn ich schreibe, bin ich in beiden nicht gerade der Beste. Ähm, ansonsten bin ich in, beim Sprechen besser in Russisch. Viele sagen ähm, zum Beispiel so beim Fußball oder so, ähm, dass ich Russe bin. Eigentlich fühle ich mich nicht wirklich so, weil meine Mutter ist. Polen und also sie konnte sie ist halb Polen, halb Deutsche. Und äh, mein Vater ist in Kirgisistan geboren, ist in Litauen aufgewachsen und dann hier mit 16 nach Berlin gezogen. Ähm, ich weiß nicht eigentlich, woher ich äh, den russischen Teil habe, aber ich schätze mal, das kommt naja, ich, es ist einfach da, ich weiß es nicht. Ähm, mein Stiefvater zum Beispiel er kommt aus Kuba, also ich, äh, er spricht Spanisch ähm, und ja, ich fühle mich eigentlich gleich so mhm. als Deutsche. Was spricht ihr zu Hause? Äh, bei meiner Mutter spreche ich Deutsch, immer, also fast nie Russisch, außer wenn es manchmal so um Hausaufgaben geht oder so ähm, und sonst bei meinem Vater und bei meiner ähm, Oma väterlicherseits, auch immer, und meinem Opa auch immer Russisch, ja. Das ist zum Beispiel habe eine Freundin in Bayern und dort gibt es keine solche Europaschulen und sie musste immer nach der Schule nochmal für zwei Stunden in noch eine Schule fahren und das, das fand, das fand sie richtig schwer und deshalb hat sie das mit Russisch aufgehört. Ich finde, dass es nicht so gut ist, dass ich seine Muttersprache auch weiter lerne. Die Kinder waren mit beiden Kulturen groß und wir haben muttersprachliche Lehrkräfte, die sie in ihrer eigenen Kultur, und das ist ja nicht nur die Grammatik, ihr habt sehr viel von Grammatik gesprochen, die sicher auch wichtig ist, aber nicht das Wesentliche ist. Aber die Sozialisierung, der kulturelle Hintergrund, eine Herkunft, ja, das ist ganz wichtig. Und wenn ich meine Muttersprache, welche Muttersprache ich auch immer habe, richtig gut beherrsche und in der zu Hause bin und meine Kultur kenne, dann bin ich offen für andere Kulturen und dann kann ich in den Austausch treten mit anderen Kulturen. Und wir haben hier die Möglichkeit, immer von Anfang an, ab Klasse 1, mit zwei Kulturen, mit zwei Sprachen umzugehen. Ich habe auch Freunde, die sind zweisprachig aufgewachsen und waren nicht auf der Schule und auch mit Russisch und die können jetzt schlechter Russisch als ich. Also ich würde sagen, ich könnte vielleicht sogar in Russland arbeiten oder berufstätig sein oder studieren und für die wäre das sehr schwierig oder kaum möglich. Also die sprechen dann auch teilweise mit Akzent oder können nicht schreiben und nicht lesen. Naja, erstmal diese Bilingualität, das ist ja ganz klar, aber sie haben ja auch den Vorteil, die ganzen Jahre über in kleineren Gruppen äh, Sprachunterricht gehabt zu haben. Und das, das, das wirkt sich auch aus. Das sagte ich ja schon, in diesen Vergleichsarbeiten in dritten Klassen führen diese Klassen, die SESP-Klassen, das sind die Leistungsträger hier. Ja, ganz klar, das wirkt sich aus. Ich war schon einmal in einer ganzen deutschen Schule. Es gibt Unterschiede, weil ich glaube, die, die, weil für die Deutschen, die war einfach, oh mein Gott, Brasilianer, du bist Brasilianer, Fußball und so. Aber hier war fast, nicht fast alle, aber schon viele sind von Brasilien und so und das ist ganz normal. Und aber ich glaube, das ist richtig gut, weil wir haben die gleiche, kann gleichen Weg zu sprechen und die gleiche Witze, ich nicht Witze, hm? äh, ja, solche Sachen und ja, das, ja, das alles ich, ja, das ist richtig gut und ja, macht Spaß. Schön, danke. Und was ist mit euch? Wir, ähm, wo kommen eure Familien her? Also meine Mutter kommt aus Brasilien, ich bin auch in Brasilien geboren, aber ich lebe seit acht Jahren in Deutschland und mein Vater ist auch Deutscher. Ja, also ich bin auch seit acht Jahren hier in Deutschland, ich bin in Portugal geboren. Meine ganze Familie sind Portugiesen. Ich finde der, den SESB-Zweig in sich schon ein komplexes Universum. Also es gibt Menschen aus unterschiedlichen Herkünften, aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Hintergründen. Es gibt Menschen aus Brasilien, Portugal, Kapverdi, Angola, Mosambik. Es gibt Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, und andere Jugendlichen, die als Quereinsteiger ihnen gerade in Deutschland angekommen sind. Es gibt Menschen im SESB-Zweig mit Deutsch als Muttersprache oder mit als eine erste Sprache und Menschen, die auch kaum Deutsch können. Von daher finde ich das sehr vielfältig in sich. Also das Level von Komplexität ist schon sehr hoch. Natürlich haben wir in den letzten Jahren auch äh, mit, dem Zuwander mit der Zuwanderung äh, zu tun. Das heißt, äh, gerade aus Brasilien, weil das ist einfach mengenmäßig äh, äh, der größte Punkt, kommen natürlich viele Menschen, die dann, wenn sie hier in Berlin ankommen, mit ihren Kindern, die schulpflichtig sind, auch zunächst mal gucken, oh, wo gibt es denn eine Möglichkeit, eventuell äh, mit der eigenen Muttersprache noch etwas anzufangen, so dass wir... Also ich denke jährlich in jede äh, dieser SESB-Klassen durchaus vier bis fünf Schüler noch aufnehmen. Ich, äh, zum Beispiel habe ich einen Cousin, der wohnt in einem anderen Bundesland und der hat halt keine Möglichkeit, äh, Italienisch zu lernen. Und deswegen redet er kein Italienisch. Und wir haben die Möglichkeit, Deutsch und Italienisch zu lernen. Deswegen finde ich, dass das SESB-System eigentlich sehr sinnvoll ist, gerade für Menschen, die halt außerhalb äh, Deutschland kommen und äh, auch Deutsche selbst. Es sind ja auch viele Deutsche mit dabei, die seit äh, Anfang an das SASB-Programm gemacht haben und jetzt auch auf diesen Italienisch reden. Es ist ja halt eine Art, so die Kultur auch der Eltern, oder wenn man selber auch aus Italien kommt, so weiterzuleben. Mein Vater kam mit 14 nach Deutschland und ähm, damals gab es in Berlin halt das SASB-System noch nicht und äh, deswegen hat er auch nicht die Möglichkeit, weiter in Italienisch zu lernen. Und das finde ich sehr schade. Was sprecht ihr miteinander? Äh, Sizianisch. <lacht> ich glaube, was die Kinder mitbringen, die sich sozusagen in der deutschen, von der deutschen Seite her einschreiben, ist eine Offenheit für eine andere Kultur, eine zusätzliche Kultur, die dann, ähm, ja, das ist eine interkulturelle Bereitschaft. Und das führt dann zu einer Europabildung im weiteren Sinne. Und deswegen wählen sie, glaube ich, dieses Modell, weil man da gemeinsam mehrere Kulturen kennenlernt. Und voneinander lernt. In ganz vertiefter Weise. Das ist sehr viel mehr als Fremdsprache. Man muss sich vorstellen, dass wenn man am Ende des SSB-Parcours ist, sozusagen, dass in beiden Sprachen das Niveau C1, C2 erreicht wird. Das ist schon eine sehr vertiefte Sprach- und Kulturkenntnis. Ja, und durch diesen gemeinsamen Austausch, natürlich kommt es auch immer mal zu Konflikten, aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir eine sehr politisch interessierte Schülerschaft auch haben, eine sehr diskussionsfreudige Schülerschaft, also die wirklich auch ähm, ja, die Debattenkultur pflegt. Und ähm, ja, also das, das ist ja ein weiterer positiver äh, Teil, den wir als Lehrkräfte generell befürworten sollten, ne? Demokratiebildung, und ähm, die passiert hier jetzt nicht theoretisch. Und ich finde diese... Buntheit der Schule ist natürlich eine Herausforderung, aber auch ein Gewinn für alle, weil äh, eigentlich wird man von vornherein dazu fast schon gezwungen, Toleranz mitzubringen, wenn man hier arbeitet oder wenn man hier zur Schule geht, sowohl als Lehrerin und Lehrer als auch als Schülerin oder Schüler und auch als Schulleiter natürlich. In wenigen Tagen müssen wir auf der Bühne stehen, Da dann bis hier auf mich schauen, um zu wissen, wann es losgeht. Wird. nochmal, nochmal, Versucht mal nicht flach und nicht abzusinken, sondern oben zu bleiben mit der Stimme bisschen, und lächeln, lächeln, <lacht> eins, <lacht> zwei, drei, und jetzt. Und. Sehr schön, und nochmal, nochmal, nochmal, nochmal, noch ein bisschen mehr, und eins, zwei, drei, zwei, und. Also wenn man Europaschule auch als, äh, nennen wir das, Kompetenzzentrum für Europabildung begreift, dann auch, weil dieses Erlernen wollen einer Sprache zunächst erstmal bedeutet, dass man jemand verstehen möchte, jemand ein Gegenüber, das eine andere, der eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur mitbringt.